Bei den meisten Geräten gibt es an der Linse zwei Regler für Schäfe und Zoom. Der Zoom funktioniert im Prinzip wie bei einer Lupe. Dreht man den Regler, wird das Bild auf der Leinwand geringfügig größer oder kleiner. Die Lichtstärke bleibt dabei gleich. Wie schon in Teil 1 beschrieben, wird das Bild hauptsächlich durch die Entfernung zur Leinwand größer aber dadurch auch schwächer. Verwenden Sie deshalb soweit möglich den Zoom an der Linse. Je nach Entfernung muss die Linse per Regler, ähnlich einem Foto, scharf gestellt werden. Prüfen Sie einfach selbst, wann das Bild ausreichend scharf ist. Ist der Beamer jedoch zu nah an der Leinwand oder zu weit weg, kann es sein, dass das Bild nicht mehr ausreichend scharf gestellt werden kann. Gehen Sie in dem Fall weiter von der Leinwand weg bzw. näher hin. Bei manchen Beamern, wie etwa dem von mir verwendeten LED-Beamer von Epson, wird der Zoom nicht durch den Regler bedient. Stattdessen gibt es hier eine Einstellung im Menü, da hier der Zoom durch das Gerät digital gesteuert wird.